Ähm, als politische Bildnerin würde ich mich nicht gerade bezeichnen, deswegen ähm, vielleicht als Medienpädagogin, die ähm, politische Themen in ihrer Arbeit behandelt. Daher würde ich auch sagen, dass ich ähm, nicht besonders politisch bin in meiner Arbeit. Ähm, eher auf den zweiten Blick ist es politisch sozusagen wie ich das äh, vermittle sozusagen. Das sind eher die Werkzeuge und das Verständnis von Öffentlichkeit, das Verständnis, sich selbst ähm, auch ähm, eine Stimme verschaffen zu können durch Instrumente, die wir einfach uns aneignen können. Und das versuche ich eigentlich in den Seminaren vor allem auch, und das ist sicherlich auch eine Herausforderung mit Kleineren, die gerade erst anfangen, dieses Internet und digitale Medien kennenzulernen, früh genug zu zeigen, das geht um. Ähm, auch, dass du das selber machst und dass du das selber kreierst.